bei dir zu sein, man ist immer gedacht, es ist einfacher, nach Ims zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. <lacht> es ist so einfach, weißt du. Und das verstehen die Afrikaner. Und, und sie, weißt du, keiner würde mich als Weiße bezeichnen in Afrika. Ich bin die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Aber keiner würde sagen, ich bin... Sogar, und das hat mich enorm gedemütigt. Der Erzbischof von der anglikanischen Kirche hat verkündigt, wenn alle Weißen, alle Musungos so gewesen wären wie die Mama Maria, hätte man nie Probleme gehabt mit ihnen. Ja. Denn sie kommt, um uns zu helfen. Die sind gekommen, um sich zu, selber zu bereichern. Mhm. Und es war mein... Weißt du, ich habe so eine, ein schlechtes Gewissen gehabt, auch für unsere Vorfahren, dass ich gesagt habe, Herr, ich will Sie groß machen. Ich will Ihnen helfen, von einer Stufe auf die nächste zu kommen. Genau. Und ich, wir, wir haben ein großes Land, wir haben schon über, weit über 500 Hektar Land. Und wenn man da die ersten... 60 Hektar bekommen haben, war ein Europäer dort. ich will nicht sagen, welche Nationalität, aber und der hat gesagt, ja, machen wir Monokultur, ja, Monokultur, sag ich, bist du narrisch? Die ganzen Nachbarn warten mit einer Haue, dass sie mit uns mitarbeiten können und damit wir ihnen helfen können, von einer Stufe auf die nächsten. Hat er gesagt, mit so einem rückständigen Menschen wie mir kann er nicht arbeiten. Und dann hat ich gesagt, ich zahle dir das Ticket nach Europa. War froh, wie der weg war. Ja. Wisst ihr, wir haben als westliche Welt ein wirklich falsches Bild von Afrika. Ich persönlich bin überzeugt, dass Afrika der nächste Kontinent ist, der wirklich groß wird. Mhm. Und es sind alle Anzeichen da. Alle Anzeichen da. Äh, wir müssen nur dem Afrikaner sein Originaldenken zurückgeben. 1835 haben sie vom Commonwealth Hunderte von. Äh, was sagt man da, Spionen oder, oder Kundschaftern geschickt, um herauszufinden, wie man diesen Staat, haben sie gar nicht den Kontinent gesagt, den Staat Afrika sich unterdran machen kann. Und die sind alle mit der gleichen Botschaft zurückgekommen. Wir haben den schönsten Kontinent, den schönsten Staat entdeckt, den, die, die, die fröhlichsten Menschen. Die haben keinen Dieb, keinen, äh, keinen Arbeitslosen, keinen Bettler. Gedeckt. sie investieren sich sehr in ihre Kinder. Es ist der reichste Kontinent, der reichste Staat. Das einzige, was wir vorschlagen, ist, wir müssen sie überzeugen, dass das, was wir weise bringen, besser ist als das, was sie haben. Und leider ist ihnen das gelungen, hm. bis zum heutigen Tag. Wenn ich in großen Gruppen bin, bei einer bei irgendeiner immer nehmen sie mich als Sprecherin, sage ich, was fällt euch ein? Ihr sprecht, ihr habt viel höhere Positionen wie ich. Maria, deine Haut zählt mehr als unsere. Das muss aufhören. Das ja. muss aufhören. Ich, ich habe gesagt, das ist jetzt meine Aufgabe, den Afrikanern das Denken zu erneuern, dass sie sich sehen, wie Gott sie sieht. Zum Beispiel, die ersten Menschen die nachgewiesen waren, waren schwarz. Mhm. Jesus hat, Gott hat schwarze Menschen geschaffen. Die waren nicht weiß, die ersten und schwarz. Und sage ihnen, ihr Lieben, ihr wart, ihr wart die, die ersten Exemplare Gottes und wir keine Farbe mehr gehabt hat, er das gemacht. Genau. Und da sollt, da sollt ihr zweitgradig sein und mir erstgradig sein, das müsst ihr merken, das ist eine Lüge, die ihr geglaubt habt. Und, äh, und ich würde die schwarze Farbe sofort nehmen. Also die mhm. haben eine Haut wie Sand. Und, und, und, und eine sehr, sehr schöne, gute Haut. Weich und, und äh, immer kühl. Ich will meine Babys stundenlang streicheln, um <lacht> meinetwillen. <lacht> und, äh, aber die Haare, da hätte ich ein Problem. <lacht> die Haare sind sehr schwer zu verarbeiten, weil ja mit meinen Kindern habe ich oft ein Problem mit den Haaren. So, so grausig. Aber <lacht> natürlich hat es auch einen Sinn. Natürlich. Ja. Ja, aber <lacht> sie müssen wissen, sie haben... Auf keinen Fall eine niedere Position wie wir, mhm. sondern sie sind mindestens gleichwertig. Aber ich glaube, durch ihr leben haben sie noch mehr Chancen, Gott besser zu verstehen wie wir. Ja. Weil wir wollen Gott in den Griff bekommen und Gott will uns in den Griff bekommen. Nein, ich meine, Das heißt ja auch, es wird mit dem Herzen geglaubt und nicht mit dem Hirn. Ne? Amen. Amen. Und Amen. wir sind alle so hirnlastig, ja. das muss nicht ins Herz kriegen. Ja. Deswegen, ne? Und das Herz, du im, im, im Hebräischen, wird das Herz mit Gedärmen, mit ja. weißt, da unten ist genau. das Herz. Ja. So, äh, ja, ich bin eine sehr glückliche, dankbare Afrikanerin. Ja. Und äh, freue mich auch sehr, dass Sie mich als solche sehen. Ja, und, wenn Jesus nicht bald kommt, habe ich auch schon unseren Familienfriedhof da drunten verbreitet. <lacht> und will in Afrika, von Afrika will ich in den Himmel auffahren. Okay. Ja, aber ihr sollt alle mal kommen. Es ist so eine falsche Vorstellung von Afrika in den westlichen Ländern. Die, wir haben sehr viele Gäste, die kommen ja, mhm. und die sagen nach, nach einer Woche, ja sag mal, in Europa erleben wir zurzeit einen Horrorfilm und bei euch ist ein Märchen. Sag ich, ja. Bei uns ist es ein Märchen, also es ist wirklich wunderbar. Schon allein von der Natur her und die Menschen und, und wie, sie, wie sie natürlich. Bei uns beten die Kinder im Kindergarten schon, wenn ein Kind krank ist. Ja. Das Kind wird geheilt. Ja. ja. Gut, jetzt habe ich aber dauernd geredet. Na, das ist ja wirklich einfach, was auf deinem Herzen ist. Ja. Das möchte gerne hören und möchte es auch gerne anderen mitteilen, weil das einfach ermutigend ist und weil es gerade, wie du das erzählst, diese, diese Art ja. des Glaubens, das ist auch das, was die einzige Chance ist für uns Europäer, Amen. dass wir näher zu Jesus rankommen, Amen. weil man das, unser Verstand hindert uns ja eigentlich näher an sein Herz zu kommen. Weißt es geht nicht um Wissen, es geht um eine Liebesbeziehung ja, total. und, und äh, Uganda... Ich bin nicht so informiert über alle anderen Staaten in Afrika, aber Uganda hat hunderte von Märtyrern, hunderte. Und dieses Blut schreit zu Gott. Und, äh, und jetzt muss ich muss ja nur was erzählen, wir haben jetzt ja viel Hauskirchen gehabt und unsere Kinder lieben Hauskirchen. Und dann äh, habe ich aus dem, Apostel, aus, aus dem Offenbaren gelesen, sie haben ihn überwunden durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis ja. in den Tod. Dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, was kann das bedeuten, Kinder, Und das sind von 3 bis 16 Jahre, ja. mhm. und dann sagt ein, ein siebenjähriges Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen, sage ich, ja, das kann es bedeuten, und habe ich gesagt, was das Schlimmste wäre, was mir je passieren könnte, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus, dann haben die Kinder ganz entschieden gesagt, Mama. Da musst du stark bleiben. Hm. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kommt ein Satz, den werde ich nie vergessen. Und Mama, wir werden auch nicht schwach werden, wenn sie dich quälen. Und da habe ich gewusst, es ist echt. Ja. Das ist echt. Das hörst du hier nirgends. Ich glaube nicht, dass du so anderen als ein Ja, weil das, der Aspekt ist bei uns nirgends richtig drinnen. Leiden. aber es wird kommen, es wird, es wird kommen. kommen. Also die subtile Verfolgung hat schon längst begonnen. Absolut, betonnen. das ist ja Christenverfolgung, was und, wir jetzt haben. Äh, Und es wird auch sehr massiv werden. Absolut. Also ich persönlich glaube, dass der Leib Christi sich in Europa wirklich vorbereiten muss für eine ganz andere Zeit, als man sich das gerne wünscht. Man, Amen. man ist so. Auf sein Wohlfühl Christentum fokussiert Amen. und das wird der Herr uns wegnehmen, Amen. damit wir nämlich wirklich zu den Ressourcen kommen, zu den Amen. Gütern seiner, seiner himmlischen äh, Qualitäten. Ja, ja, ja, ja. Und der Afrikaner ist leidensfähig, wie ich noch nie erlebt habe. Mhm. Noch nie. Noch nie. Da kann solchen Druck aushalten, wo wir schon lange rebellieren werden. Ja. Ja. Und, äh, ja. Also es ist spannend, für mich ist diese ganze Corona-Zeit äh, etwas, was ich nicht geglaubt habe, dass ich es weltweit erleben werde, weil so kleine, so kleine, wie soll ich, hat der Teufel schon länger gemacht, ja, der Hitler war zum Beispiel einer, mhm. Napoleon, da waren mehrere solche Weltherrscher. Und äh, aber, aber dass es die ganze Welt erwischt, weißt du, ich habe vor, sind es so circa sechs Jahre, da bin ich im Flugzeug in München ausgestiegen und höre von Afrika kommen und höre ganz laut sage ich Herr, was höre ich sagt der Europaschnach sage ich wie ja wächst sie doch auf habe ich gesagt küsse sie wach <lacht> zwei Jahre später habe ich gesagt habe ich wieder das schnachen gehört nach gesagt die schnachen immer noch aber gesagt, lieber Gott wenn du nicht bald was tust musst du dich bei Sodom und Gomorra entschuldigen <lacht> Denn Homosexualität und das Ganze ist ja schon total normal. Du bist ja schon abnormal, wenn du nicht mitfälligst. Ja. Aber ich habe sogar gehört, dass jemand einen Computer geheiratet hat. Ja? Tatsächlich, ja. ja. Eine Mutter, den Sohn, der Vater, die Tochter, die Schwester, den Bruder. Ich habe gesagt, wo sind wir denn? Hm. Schlimmer wie in so der Montgomery. Und Dann habe ich gesagt, hey, du musst was machen. Küssen Sie wahr Und wie das dann gekommen ist mit dem Corona, habe ich sofort begriffen, das ist jetzt eine Schnellbremsung Gottes für die ganze Welt. Ja. Um uns zurückzurufen zu sich selbst. Und weißt du, es steht ja in der Bibel: wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen wird, Buße tut, umkehrt, ja. Sünden bekennt, wird er sofort alles heilen. Er wird sofort ganz Europa heilen, weil was wir ja. bisher erlebt haben an Wohlstand, verdanken wir unseren Vorfahren, die gläubig ja. waren. Gottesfürchtig. Weißt du, in Sprüche 22,4 heißt es, der Lohn, und Lohn ist etwas, was man verdient. Der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt nicht, vor Gott zittern, sondern Gott zu respektieren, ehren, ja. zu ehren. Ja. Der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Und das verdanken wir unseren Vorfahren, die so gelebt haben. Genau. Aber wir sind im Prozess, das zu verlieren, ja. weil die Gottesfurcht ist total verloren gegangen. Es ist die Menschenfurcht und, und man respektiert die Ordnungen Gottes nicht mehr. Man tut alles, wo man sich wohlfühlt. Ja. Also der Mensch ist im Zentrum, ins Zentrum gekommen. Der Mensch will sein wie Gott, ohne Gott. Ja. Haben wir schon im Paradies erfahren. Und, äh, und, und Gott möchte wieder ins Zentrum kommen. Und wenn wir das tun, dann wird das sofort unsere Nationen heilen. Dann habe ich gesagt, und wenn Sie es nicht tun, Herr, dann, ich gesagt, dann muss ich sie bis zum Schweinedruck gehen lassen. Das tut furchtbar weh, wenn Gott sowas sagt, zu wissen, dass er Nationen aus Liebe, damit sie umkehren, bis zum Schweinedruck gehen lassen muss, muss, weil dort hat der verlorene Sohn sich erinnert.